Sein, doch ich bin kein Freelancer, ich bin ein Dancer. Auf der Tanzlöcher, dann nennen sie mich Francer. Wenn doch der Titel Glänzschule hab ich nur Geschwitzt, ich bin kein Freelancer. Ich bin ein Dancer, ein Dancer. Auf der Tanzlöcher, dann nennen sie mich Francer. Wenn doch der Titel Glänzschule, hab ich nur Geschwäß, ich bin kein Freelancer. Ich bin ein... Du bist nicht kapiert, sonst möchte ich nicht auf Da kannst du klingeln, wie du willst Die Klingel schalt dich aus Kunde hin, Kunde her, keine Kompromisse Check mich auf den dance aus Denn da kriegst du das gewisse Extra von mir Da kriegst du das gewisse Extra von mir Ich bin kein Freelancer, ich bin ein Dancer Auf der da Tanzliche, dann nennen sie mich Francer. Ah. Wenn doch der Titel glänzt, hab ich nur Geschwinst, ich bin kein Freelancer Ich bin ein Dancer, ein Dancer An der dann der nennen sie die Ratsa Ein Docker titel glänzt Schule, hab ich nur geschwitzt Nein, ein Dancer, Aber der jeder nennen sie mich Francer. Wenn Donc der Titel letztschule hab ich nur geschwitzt, ich bin kein Freelancer Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein Dancer, ein Dancer, Aber der nicht jeder nennen sie mich Francer Mit Dunkle Titel letztschule, hab ich nur geschwitzt, ich bin kein Freelancer, ich bin ein